Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. fragdenroger.ch das Portal, wo ich dir deine Fragen beantworte rund ums Thema Digital Marketing. Zum heutigen Thema, es geht um den Facebook Business Manager. Wozu dient dieser? Was sind zum Beispiel die Vor- und Nachteile bei diesem? Der Facebook Business Manager eignet sich vor allem Rund ums Thema der Verwaltung von Fanseiten und natürlich auch der Verwaltung von Facebook Pixeln und so weiter, halt eben auch für die entsprechenden Werbeanzeigenmanager. Du kannst natürlich auch im eigenen Unternehmen mit diesen Business Manager sehr gut arbeiten. Das heißt, eine Person hat im Prinzip die administrativen Rechte darüber und über diese. Administration kannst du dann entsprechend die verschiedenen Rechte verteilen. Du hast natürlich auch den Vorteil, wenn du nicht über die verschiedenen einzelnen Facebook-Fanseiten die Administratorenrechte vergibst, dass du zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausschaltet, direkt die Person aus dem Business Manager heraus löschen kannst und schon sind alle Berechtigungen für die Fanseiten auch entsprechend weg das ist also ein riesengroßer Vorteil. Der Nachteil ist ein bisschen, wenn du Anfragen verschickst an die einzelnen Fanseiten, diese können teilweise wirklich eine halbe Ewigkeit dauern, bis die dort ankamen. Vor circa zwei, drei Monaten, wir haben jetzt November 2018, gab es noch die Möglichkeit, dass du eine Anfrage erneut zusenden konntest, dann bekamst du so einen Link und diesen Link konntest du dann dem Kunden zusenden und der konnte dann die Berechtigung entsprechend erteilen über diesen Link. Mittlerweile ist es so, dass du warten musst, bis die Person dich bestätigt, bis die Person auch die Benachrichtigung bekommt, dass entsprechend bestätigt wird. Das ist also ein relativ schlechter Nachteil. Ein weiterer Vorteil vom Business Manager ist, dass du verschiedene Rechte verteilen kannst, auch verschiedene Rechte zum Beispiel für verschiedene Fan-Seiten. Und dazu hast du natürlich mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel den Seitenanalyst. Da geht es einfach darum, dass die Person dann die Zahlen herauslesen kann, wenn sie zum Beispiel den Kunden ein Reporting senden muss, dann kann die Person dort entsprechend die Zahlen auslesen und sich exportieren. Mehr dann aber nicht. Er kann keine Beiträge erstellen, er kann auch nicht kommentieren und so weiter. Dann gibt es den Werbetreibenden. Der Werbetreibende hat die Möglichkeit, wie der Name schon sagt, eben Werbung zu machen auf dem Business Manager bzw. für die Seite und im Auftrag dieser. Man kann natürlich im Business Manager auch das Facebook Werbekonto entsprechend integrieren. Das ist ein weiterer Vorteil, den du nutzen kannst. Du kannst aber auch speziell selbst ein solches erstellen und dann dem Kunden den Zugang erteilen, je nachdem wie da die Verträge sind in der entsprechenden Agentur. Dann haben wir noch den Moderator oder die Moderatorin. Da geht es einfach darum, dass die Person dann reagieren kann, zum Beispiel auf Nachrichten, die gesendet werden, oder eben auch auf Kommentare auf der Fanseite, kann aber keine eigenen Beiträge erstellen. Dazu braucht es ein weiteres, äh, bzw. eine weitere Berechtigung, die nennt sich Redakteur oder Redakteurin. Und da kannst du dann wirklich auch alles theoretisch machen, bis auf die administrativen arbeiten bzw. die administrativen Möglichkeiten, die du dann hast als Administrator und als Redakteur bzw. als Redakteurin kannst du dann entsprechend alle Beiträge erstellen. Du kannst sie bearbeiten, du kannst äh, löschen und so weiter. Das ist dir dann alles erlaubt. Und dann gibt es eben noch den Administrator. Das ist natürlich auch so, dass man zum Beispiel für eine Firma eine Fanseite als Agentur erstellt und diese dann entsprechend dem Kunden zuweist und dem Kunden die Rechte verteilt. Und wenn zum Beispiel der Auftrag endet, dann kann man den Kunden zum Administrator machen, sich selbst daraus herauslöschen und schon ist das Problem der Inhaberschaft nachher gelöst, weil ein Administrator in der Fanseite ist dann immer gegeben. Dann ist es natürlich möglich, als Agentur, wie ich das zum Beispiel mache, sehr gut zu arbeiten. Halt innerhalb des Facebook Business Managers, du kannst dort die einzelnen Berechtigungen wirklich sehr gut erteilen. Du hast auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter hinzuzufügen oder zu entfernen. Du kannst wirklich jedem Mitarbeiter jede einzelne Fanseite einzeln entsprechend zuweisen. Und somit kannst du mit dem Facebook Business Manager sehr gut arbeiten. Es gibt einen kleiner Nachteil, ich sage jetzt mal, wenn du nicht mit dem Business Manager arbeitest, dann hast du gewisse Funktionen im Werbeanzeigenmanager eben nicht drin. Das heißt, Facebook wird wahrscheinlich, so wie ich das denke, in naher Zukunft alle dazu animieren, eben so einen Business Manager zu eröffnen und darüber dann die entsprechenden Verwaltungen zu machen von der eigenen Fanseite wie eben auch von dem Werbeanzeigenmanager mit den ganzen Pixeln und so weiter. Das heißt, es gibt eingeschränkte Funktionen, die du nicht hast, beziehungsweise nicht eingeschränkte Funktionen, die du nicht hast, sondern es gibt eingeschränkte Funktionen außerhalb des Business Managers, die du im Werbeanzeigenmanager dann nicht nutzen kannst. Deswegen empfehle ich dir auch jetzt schon umzustellen, selbst wenn du nur eine Fanseite hast und Werbung darüber machst. Weil sobald du Werbung darüber machst, solltest du eben mit diesem Business Manager arbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen was über den Business Manager erzählen, dass der auch nicht nur Vorteile hat, sondern auch zwei, drei Nachteile, wie so verschieden auch bei anderen Tools. Und würde mich natürlich freuen, wenn du auf fragdenroge.ch mir dort eine Frage stellst, die ich dir dann sehr gerne beantworte. Und wer weiß, vielleicht bist du ja dann irgendwann mal in diesem Video drin oder beziehungsweise in einem nächsten Video, wo ich deine Frage dann explizit beantworte. Es gibt auch auf fragdenroge.ch drei Gruppen, denen du beitreten kannst auf Xing, LinkedIn und Facebook. Die Idee dahinter ist, dass die Leute sich untereinander dort entsprechend die Fragen stellen und diese dann gemeinsam beantworten. Weil ich weiß natürlich auch nicht immer alles. Ich bin zwar sehr vielseitig, weiß auch sehr viel im Bereich Digital Marketing, aber es ist natürlich immer toll, wenn man sich untereinander entsprechend hilft bzw. hilft. Und deswegen gibt es diese drei Gruppen. Also du findest sie auf fragdenroge.ch. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch meinen Digital Marketing VIP Club ans Herz legen. Den erreichst du unter Lernen mit .ch. Dort findest du ganz viele Videos und auch ein paar E-Books, die dein Digital Marketing auf ein nächstes Level heben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dieses Video likest, teilst und so weiter. Den Beitrag, den ich erstellt habe, auf der Seite fragdenroge.ch ebenfalls entsprechend teilst oder wenn du eine Frage dazu hast, kommentiere einfach unten unter diesem Video und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Umsetzen deines eigenen Business Managers.